Leute, wie geht es euch? Es ist soweit. Unser letztes Video hat über Mansuel Saev stattgefunden. Und tut mir leid, dass ich die letzten paar Tage nicht berichtet habe. Aber ich hatte ein paar ernsthafte Untersuchungen wegen meinem Herz. Aber soweit, so gut. Vorbereitung läuft weiterhin. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Thema zurück, und zwar Mansuel Saif. Ja, er hat gesagt, er wird eine eigene Show ins Leben rufen, die Golden Boy Show. Ihr werdet es nicht glauben, es ist tatsächlich soweit, die Golden Boy Show findet jetzt statt. Und zwar ist jetzt schon am 2.4. das erste große Treffen, wo jeder, wirklich jeder, der etwas Interesse hat zu kämpfen, sich dort anmelden kann, im Hero Gym. Die Adresse ist die Herziggasse 3, 1230 Wien. Seid pünktlich um 16 Uhr da. Ich werde natürlich auch dort sein und ich freue mich, wenn ich viele, viele alte, bekannte Gesichter wieder einmal sehen kann. Ja, also liebe Freunde, 2.4. am 16 Uhr. In der Herziggasse 3 in 12.30 Wien, also im Hero Gym. Es wird im Käfig gekämpft, aber jetzt am 2.4. ist mal nur einmal die Kampfpaarung, Zusammenstellung, soweit ich das verstanden habe. Die Story blende ich euch direkt hier ein, dann könnt ihr das selbst lesen. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns am Sonntag im Hero Gym, dann gibt richtig. Richtig wieder Action. Ich freue mich. Ich hoffe, dass alles reibungslos verläuft. Und bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund und ja, ein schönes Fastenbrechen mit euren Familien und euren Liebsten. Tschüss, Baba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.